Ja, äh, Moin aus der äh, Hängematte beziehungsweise aus dem Hängesessel. Äh, es gibt eine neue Lootbox und zwar die Lootbox von Get Digital aus dem Mai 2020. Wir schauen uns jetzt an, was äh, drin ist und wie immer gilt, ähm, schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr selber eine Box bestellen wollt, ähm, gibt es in der Beschreibung einen wunderbaren Link und dann könnt ihr eure eigene Lootbox bestellen. Und ja, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, ähm, schreibt sie auch gerne in die Kommentare rein. Wenn Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann drückt die Glocke da. So, jetzt packen wir es aus. Bis dann, euer Metalizer. Also. Ja, wir machen das Unboxing mal heute hier auf diesem wunderbaren Tisch, der mal wabel werden muss oder kibbelt muss. Also, das der, der draußen auf dem Balkon steht. Und äh, ja, ich würde sagen, das ist die Box. Schauen, wenn mal was drin ist. Zum einen haben wir hier so ein wunderbares, fantastisches T-Shirt. Oh, da ist Baby, Yoda, da ist Groot, ähm, hier ist der Mandalorian und. wer ist denn der nochmal? Ich Komme mal wir auf den Namen nicht. Auf jeden Fall äh, sehr cooles Shirt. Ähm, ich zeige euch mal, wie es aussieht, wenn ich es angezogen habe. Aber das, war auf jeden Fall schon mal mit drin. Fantastisch. Etwas von Batman. Und zwar ist das. Also ein Sondermodell. Ähm, vom Batmobil. Aus dem Film. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus, um ehrlich zu sein. Gefällt mir. Bild das heiß auf jeden Fall. Gucken wir da mal, was das genau ist. Dann haben wir hier etwas von Fallout. Und zwar eine Vinylfigur von Fallout. Schauen wir mal was da drin ist. Dann haben wir eine Wanduhr. Und zwar Asteroids Wanduhr. Ähm ich mal aus dem Spiel Asteroids sehr cool auf jeden Fall. Ähm, lautloses Uhrwerk auf jeden Fall dabei. 24 cm Durchmesser packen wir auch immer aus. So, dann haben wir hier ein 3D äh, Paper Puzzle von einem Dinosaurier äh, und zwar ist ein Stegosaurus. Da heißt also, ist noch ein bisschen mit dabei. Schauen wir mal, was dann ist. So. Wir haben Welcome uh, Time-Travelers You are currently invited to a, a reception for Time-Travelers hosted by Professor Stephen Hawking To be held at the University of Cambridge und um, so weiter und Locations eingezeichnet Time, also die Uhrzeit 12 Uhr am 8, am äh, 28.06.2009 Also diese Period Tabelle. Ähm, die ein bisschen auf nerdig gemacht ist. Ja, kann man, kann man als Postkarte, also wenn man Freunde hat, die in dem Bereich arbeiten oder irgendwie auf ein bisschen Chemie stehen, äh, kann man es ihnen mal schicken als Postkarte. Und wir haben noch äh, einen Aufkleber und zwar die zwei Fragezeichen und die Ausgangssperren. Genau, und äh, zwei Bonbons hier nochmal äh, und nochmal einen Aufkleber, äh, das ist ein Aufkleber, also ein einen kleinen Button im So, was haben wir hier noch? Äh, legendäre Lootbox ähm, für Nerds. Und zwar ist der Inhalt da äh, Harry Potter. Also wenn ihr Harry Potter Fans seid, kriegt ihr eine Box im Wert von über, 30, äh, Wert von über 130 Euro ähm, und kostet dann 79,95 äh, Genau, legendäre Lootbox Harry Potter wenn ihr euch solche Boxen bestellt, da ist immer immer coole Sachen mit dabei. Also wir packen jetzt nochmal mal die, die äh, v figur hier aus, die Vinyl-Figur. Oh, und wir haben einen Raider mit drin. Das sieht mir sehr nach einem Raider aus. Äh, macht sich auf jeden Fall gut auf dem Regal. Oh ja, okay, die sieht schon, die sieht schon wirklich, wirklich cool aus. So, wir ziehen mal. Das hier ab. So sieht die aus. Und ähm, ja, wir müssen natürlich noch Batterien reinpacken, die sind jetzt nicht dabei, aber das werde ich noch machen. Ähm, ist auf jeden Fall schön, eine schöne, schöne Uhr, wie ich finde. Ähm, ist Holz, fühlt sich also gut an. Ähm, ja, und damit hätten wir es schon. So, wir schauen, was mal drin. Ähm, 1 von 5 äh, Batmobilen mit Panorama. Genau, da gab es halt auch noch äh, unter anderem das ähm, aus den ähm, also verschiedenen Batman-Filmen von äh, 1989, 1992, 60 Jahre und so weiter und so fort. Die äh, Fallout-Mystery-Figur, wie gesagt, die packen wir daher einmal aus, ähm, kostet 98, das Batmobil 19,95 ist Baby Yoda vs. Baby Groot Shirt für 18,95. Dann haben wir äh, das Dinosaurier Puzzle 4,95, der Button 1,45. Die Einladung zum, äh, von Stephen Hawking. Also Stephen Hawking war bis zu seinem Tod eine echte Größe in der Forschung äh, und am 28.06.2009 hat er ein ganz besonderes Experiment gestaltet. Er veranstaltete eine pompöse Feier, aber er erzählte niemandem davon. Die Einladung hat er erst nach der Veranstaltung verteilt. Seine Hoffnung war es, dass die Einladung die Zeit so lange überdauern, bis Zeitreise erfunden sein würden und dann ein Zeitenreisender bei der Feier auftaucht. Ähm, hat bisher wohl noch nicht funktioniert. Also die haben wir hier mit drin, die Einladung. Und ähm, ja, falls Zeitreise finden werden, können wir da auf jeden Fall hinreisen. Ähm, Periodensystem, Postkarte für 95 Cent. Äh, die Bonbons. Sind aus den Niederlanden, ist Menthol und Lakritz. Ähm, und die Ausgangssperre der Aufkleber äh, für 95 Cent. Im äh, Upgrade war eine DC Armbanduhr bzw. eine Superman Retro Armbanduhr drin für 95. Habe ich diesen Monat nicht geholt, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ähm, in der nächsten Lootbox ist das Upgrade dann ein ja, hier mal ein bisschen Nerdpedia. Achso, genau, mit den Asteroids-Spieler. gemacht. wo ist denn, wie ist denn, Habe ich die Uhr übersehen? War die da? Moment. Für die Uhr müssen wir nochmal prüfen. Ja, irgendwie tauchte in der, tauchte die... Die äh, astrols uhr bei mir nicht auf. Keine Ahnung. Genau, das war die Lootbox aus dem Mai 2020 von Get Digital. Ähm, wenn euch gefallen hat, lasst gerne sagt den Daumen nach oben da. Bei Fragen schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und wir sehen uns bei der nächsten Lootbox bzw. bei den nächsten Videos hier auf dem Kanal von Metalizer. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.